Liebe Oberndorferinnen, liebe Oberndorfer, ein ereignisreiches, gutes Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu. Ich möchte Danke sagen bei allen, welche tagtäglich, egal ob beruflich oder ehrenamtlich, sich für das Miteinander in unserer Stadtgemeinde einsetzen und engagieren. Für 2020 haben wir uns vieles vorgenommen und ich freue mich auf die wichtigen Projekte, welche wir für Sie die alle Bürgerinnen und Bürger von Oberndorf umsetzen werden. Für das kommende Jahr 2020 wünsche ich Ihnen ganz persönlich viel Erfolg, Zufriedenheit und das Allerwichtigste ist Gesundheit. Alles Gute, Ihr Bürgermeister.